Naja, also jo. Ja, ja, das in diesem Kontor ist wohl ein Zugang zu. Aber mir, was heißt das Wort? Nebachot, der alte Name von Perikum. Aha. Ja, aber wir sind in Perikum. Nun ja, diese Stadt ist auf den Ruinen der alten Urtholemitischen Stadt Nebachot wieder aufgebaut worden. Erinnerst du dich, als wir in Fasar waren? Also, ich will nichts sagen, aber ich und Abel, mir haben mit diesem, wir bauen auf alten Tempeln oder auf alten Gebäuden neue Gebäude, keine guten Erfahrungen gemacht. Nun, das betrifft wohl nicht Städten. Viele Städte in den Thulamidenlanden sind auf älteren Ruinen aufgebaut. Ja, erinnert ich euch schon mal an das, dieses Elfenzeugs. Ich fand Fasar sehr nett. Also, ja, Fasar war nett, das stimmt. Alles, was wir da unter der Stadt gesehen haben, war schon sehr sehenswert. Naja, also... Ich bin der Meinung, wir sollten uns um diese beiden Paktierer trotzdem kümmern. Ja, aber das bietet Marix dann wieder die Gelegenheit, während wir uns dafür kümmern. Ich meine, er hat ja einen Grund, warum er uns das gibt. Er weiß ganz... Er vielleicht ahnt er, dass wir ihm auf der Spur sind, aber er weiß, dass wir die nicht einfach gewähren lassen können. Ihr denkt, dies ist so also ein Bauernopfer? Naja, oder eine konkurrierende Einheit, die ähm, auch um, um nun Einfluss in der Stadt buhlt, gewissermaßen. Und Marix schlägt hier zwei Fliegen mit einer Klappe. Er beschäftigt uns, kann seine Spuren vertuschen und wird ähm, neben Bula los. Nun, äh, warum kümmern wir uns nicht zuerst um den Dämon im äh, Grundwasser? Das halte ich. Ich sollte zumindest die Symptome bekämpfen und wenn ihr mich hinreichend nachher anbringt, können wir ihn fragen, wer ihn gerufen hat. Ich denke, wir finden den Dämon auch dort, so wo wir die Baktera finden, oder nicht? Finde nicht zwangsweise. Werdet ihr Baktera und würdet nicht auf euch aufmerksam machen wollen, würdet ihr wohl kaum die Quelle einer solchen Verseuchung direkt neben euch aufbauen. Ich denke schon, dass dort unten die Quelle der Verseuchung ist. Dort, wo auch die Baktera hausen. Und warum ja, sollte dies so sein, Abelmir? Nun, weil das logisch zwie zwingend ist. Ja, ich denke auch, dass jeder Paktierer sich mit so einem Ding umgeben muss. Ist das nicht irgendwie eine Regel? Ist es nicht, nein. Und noch dazu, würde würdet ihr einen Utsutsu rufen, mit dem speziellen Ziel, das Grundwasser zu vergiften, Würde die es wohl weit weg von euch tun, oder? Die Alternative besteht darin, dass sie in einen Brunnen klettert, durch einen tiefen, nun ja, nicht auslotbaren Grund taucht und äh, dort euch ein Dämon Das könnt ihr gerne versuchen. Hervorragend, dann machen wir das so, Rafim. Ihr... Das. Ja, Raphim, ihr passt den Brunnen hinab. Wie soll Raphim den, den Mond bekämpfen? Ihr müsst ihn bekämpfen. Nun, nichtsdestotrotz muss wohl jemand auf mich Acht geben. Ja, wir könnten da tatsächlich schon durch, wenn wir... erst ja, also in dem Schacht, wo ich war, da würde auch Raphim zwar eine schwere Zeit haben, aber durch die Mauern würde ja passen, also durch die Schlitze. Hm. Habt ihr nicht gesagt, wir müssen ins Zentrum der Stadt? Außerdem wart ihr halb erfroren, als ihr aus dem Wasser gekommen seid. Ihr meint es nichts für ungut. Deswegen aber. haben wir jetzt dieses. Äh, wie nanntet, äh, äh, nanntest du das Abel mir? Hey, Thomas, Thomas, er schützt sich nur vor dem Ertrinken, nicht vor dem Erfrieren. Wir haben Iphiens Trunk im äh, Labor. Seht ihr, für aller möglichen Scheiß gibt es anderen Scheiß, den man nutzen kann. Naja, aber jetzt. Nur für mein Verständnis. Wir wissen, wo vermutlich die Paktierer sind, die zumindest die Brunnen vergiftet haben. Macht's nicht Sinn, die umzubringen und dann da anzufangen zu suchen? Ich würde auch sagen. Also, die haben das Ding nur beschworen, oder nicht? Äh, davon können wir nicht. Davon können wir rausgehen, das aber nicht beweisen. Naja, ja und, und ich bin ganz ehrlich. Unsere Chancen gegen einen Wasserdämon in kleinen Tunneln unterhalb der Stadt halte ich für mehr als schlecht. Lass die Vor-Sorge sein. Wenn wir die angreifen, dann werden sie doch sicherlich ihren Dämon rufen, um sie zu verteidigen. Sie wollen ja auch nicht sterben. Es ist der Nullschutzschutz, er kann niemanden verteidigen. Aber ihr kennt die Natur dieses Dämon schon? Aber mir. In nur weil ihr in euren Einführungen in die Dämonologie nicht aufgepasst habt, gibt das nicht für alle anderen. Nun, es gibt verschiedene Dämonen der tiefen Tiefentochter. Es muss nicht unbedingt ein Ujuchu sein, oder? Seventillos schaut den Mann an, als hätte er irgendwie sein Gehirn beim Abendessen gelassen. Naja, also ich bin ehrlich gesagt dafür, wir bringen erstmal diese zwei Paktiere um und gucken, wo wir dann, ob wir dann irgendwie den Eintrittspunkt des Dämons finden. Nun Ich mag diesen Plan. Ich, ich würde auch vorschlagen. Und mit meiner äh, Kompetenz als höchst äh, Perikum bestellter Inquisitor sage ich jetzt einfach, dass wir das so machen. Nun, ich bin besorgt, dass wir in Wahrheit ein blockierendes Moment für äh, Marex aus dem Weg räumen und er in Wahrheit Zugang zu diesem äh, Nebachot sucht. Und die wir nehmen an, rivalisierende Baktiere im Weg sind. Und sobald wir sie fortschaffen, wird er besagten uneingeschränkten Zugang haben. Im Minimum sollten wir also nach einer solchen Aktion zumindest eine Wache dort lassen, die die Augen offen hält, ob es weitere verdächtige Vorkommnisse gibt. Und ich denke nicht, dass wir gerade auf jemand Vertrauenswürdigen verzichten können. Oh, das ist äh, hervorragend. Äh, ein Elementar, den wir dort unten beschwören, der das Ganze verteidigt. Eine sehr gute Idee. Hm, wird er denn noch in der Lage sein? Euch darüber Bericht zu erstatten, oder wird er sich der Verteidigung gänzlich widmen und ihn bekommt nicht mit, wenn er vernichtet wird oder gebannt oder ausgetrieben oder übernommen? Nun, wir können den Tunnel auch hinter uns einstürzen lassen, wenn wir sie untersucht haben. Ein hervorragender ja. Gedanke. Das wäre auch mein Gedanke, ja. Nun, ich bin sicher, ihr könnt mit euren kleinen äh, Elementarfreunden einen hinreichenden Handel ausmachen, nicht wahr? Ihr sie auch? nachkommen werden. Nun, sicherlich. Direkt zu wir auch darüber, dann vielleicht, wenn wir mehr wissen. Dann solltet ihr aber nicht zurückbleiben, ansonsten fallen euch noch Steine auf den Kopf. Und das auch, nicht, ja doch, auch nicht doch. Wenn ihr recht habt, dass... Äh, wenn ihr recht habt und ich Unrecht hatte und die Quelle der Verseuchung tatsächlich dort vor Ort ist, werdet ihr mich brauchen. Denn äh, wir wollen schließlich wissen, äh, was hier vor sich geht. Nun gut, dann sollten wir eine Mütze voll Schlaf kriegen und uns dann im frühen Morgengrauen aufmachen. Sollten wir nicht lieber sofort aufbrechen? Ich denke, dass wir auch sofort aufbrechen müssen. Ihr solltet erstmal eure Wunden behandeln lassen. Ja. Ach. Wir ziehen, wir ziehen die Dinger gleich einfach raus. Und dann kippe ich mir direkt einen Heiltrank unter die Kehle. Und dann tut er es, ich sammle ein, zwei Dinge zusammen und dann, dann geht es weiter. Naja, darf ich die Bolzen rausziehen? Ich habe da sowas wie Erfahrung. Er dir keinen Zwang an Rafim. aber warte, erst einmal will ich die Fiole in der Hand haben. Wir wollen das ja nicht unnötig bluten lassen. Ich weiß Nun gar nicht, gut. wie viel Blut ich eigentlich habe. Dann schlage ich vor, wir verfahren so, dass wir in einer Stunde aufbrechen. Hervorragend. Äh, wurde, ich lass es mal regeneriert. Ja. Ähm, wir hatten einen Tag, ja, und wenn du wenig getan hast, dann kannst du meinetwegen noch zweimal regenerieren. Oh, ja, ja. im Labor An stehen und das Ding analysieren, ja. wird jetzt nicht zählen. So. Haben wir noch, ähm, ASP-Tränke? Also Mana-Tränke? Ah, wir haben, warte kurz, vier Stück. Ich könnte dir auch einen Znoten Qualität C anbieten. Unsere Seite. Auch C. Ich würde auf jeden Fall einen nehmen, weil ich noch bei 17 ASP bin und, ähm, und dann trage ich einen aus. Ansonsten, ja, wir, Heilfrau, nehmen, auch was wir nehmen... Wir nehmen Effens, Trunk und Popo, was haben wir jetzt? denn wozu haben wir den Schied denn? Also denn? Noch für den Fall. Unter Wasser, unter Wasser atmen und keine Kälte spüren. Ja, das macht auf alle yes. Fälle Zar Sinn. Jemand hat das aber beim letzten Mal schon gemerkt, wie das ist, wenn Körperteile abfrieren. Denn exakt dafür haben wir diese Dinge vorbereitet. Ja. Und alle Wunden heilen wieder. Mehr Blut für den Gorgolum. Weil du hast du 14 gewürfelt. Ja, oder? Boah, Junge! Wenn Rafim den Bolzen rauszieht, dann merkst du wohl, dass ein Teil der Bolzen abbricht. Die Widerhaken brechen wohl im Inneren von dir ab. Und Diamant ist, du trinkst den Heiltrank, so wie du es immer getan hast. Du hast schon eine ganze Menge runtergestürzt in deinem Leben. Aber die Wunde schließt sich nicht. Kann ich Heilkunde Wunden würfeln, ob ich das richtig hinkriege? Ich glaube, mein, ich, glaub, ich schaffe es nicht, aber Anatomie, ich würde es zumindest ja, probieren. Anatomie, Wie Heilkunde wisst, dass wir Netja an Bord haben und vielleicht... Vielleicht die ja, das fragen solltest. Anatomie also plus 5 ist gar kein Problem. Gar kein Problem. Du hast eigentlich alles richtig gemacht. Also selbst mit den Widerhaken, du hast auch in der richtigen Reihenfolge gedreht, um sie eben äh, mit der, also nicht, nicht, dass sie eben rausbrechen oder abbrechen, sondern äh, mit dem Eintrittswinkel. Damit kennst du dich besonders gut aus, ne? Aber du hast keinen Fehler gemacht. Naja, also die haben irgendwie äh, komische Bolzen, die Marekse. Ich muss mir den nachher mal in der Kabine anschauen. Ich habe den eigentlich richtig rausgedreht. Du siehst, wie ich den Bolzen so vor mein Gesicht halte. Hm. Weißt du, das fühlt sich aber überhaupt nicht richtig an. Ja, naja, vielleicht wirst du auch alt. So alt, dass Haltränke nicht mehr wirken? Ich habe in meinem Leben wohl schon echt viele von denen runtergekippt. Naja, also wenn du möchtest. Aber warum schreiben die das denn nicht auf die Flasche, wenn das irgendwann passieren kann? Auf ihm, du siehst wohl, dass das keine Eisenspitze ist, äh, sondern anderes Metall und da sind wohl Rillen drin oder Runen. Ich nehme an, die Sprache darin kann ich nicht entziffern, korrekt? Äh, ne höchstwahrscheinlich nicht, du darfst aber mal auf Magiekunde würfeln. Ja, gerne. Kurzer Idiotencheck, ihr seid alleine, ja, du machst das nicht vor versammelter Mannschaft? Um eigentlich... Ja. Also wir würden, dann, wir würden damit anfangen, wenn du dann halt in dem Moment gehst, bist du vielleicht schon weg. Ich, weiß, ich dachte eher, ihr setzt, setzt euch auf die Krankenstation, wo es Bandagen gibt und Pötte und... <lacht> Nö, nee. also schön da so so gegenüber Diabente stellen und das da rausziehen. Nee, ich bin mit Sepentilio ja ins Labor gegangen, weil ich mit dem richtig ähm, tragen Richtig, habe. Wir, wir sammeln gerade hier die, äh, die Mittel zusammen, die wir mitnehmen wollen. Wir sollten Sorge tragen, unter Umständen, äh, dass wir vielleicht ein Leben bekommen. Nun, ich denke... Ihr oh, seid als, äh, als Beherrschungssauberer sicherlich geeigneter dafür als ich. Ja, ja, ich äh, werde versuchen. Nun, es war seltsam. Ich habe auf diesen, diesen Söldner einen ganz normalen Paralys gewirkt. Er war nicht schlecht, er, es war nicht die beste Leistung, die ich jemals erbracht habe, aber er hatte eine Magieresistenz wie wie Rafim, wenn er sich äh, an die Armbrust klammert. Ihr versteht? das Konzept ist mir bekannt, allerdings bin ich mit solcherlei Dinge Dingen nicht gar so sehr vertraut. Denn, äh, egal zu überstimmen ist, keine Kernkompetenz äh, meiner Zauberkunst. Nun, Prinzipiell nicht, aber es geht mir darum, ist es denkbar, dass äh, Marix all seinen Söldnern einen Willenstrunk verabreicht hat? Hm, die Möglichkeit besteht, wäre aber übermäßig teuer. Ja, in der Tat. Andererseits, das hab ich auch wir gehört. haben ja bereits festgestellt, dass sie wussten, dass wir kommen. Nun, jedenfalls, ihr solltet euch äh, vermutlich nicht auf elementares Wassers verlassen, solange hm. wir gegen entsprechende Bakterien vorgehen. Äh, es gibt wohl unschöne Zwischenwirkungen mit... Ähm, ja, macht euch keine Sorgen darum, ihr seid ja multitalentiert. In der Tat, es ist ja nicht die einzige Möglichkeit, die ich habe, mich diesen <lacht> Iran zu erwehren. Nichts ich denke, trotz. wir haben alles hier. Ich gebe euch die Hälfte, damit, ja. falls jemand abhanden kommt, wir immer noch ausgestattet sind, und lasst uns die anderen beiden aufsammeln, dann können wir. Nun, außerdem habe ich ja noch die Wasserblase. Die wird mir ja zur Not äh, einen guten Schutz gegen alles Wasserbasierte Wasser wie Unwasser äh, gewähren. Ja, fra nicht? frage ganz oft, denn wir, ich weiß, wir haben das mal gemacht. Wirklich gegen Unwasser? Ja, tut sie. Okay, gut. Das hatten wir schon mehrfach geklärt. Ähm, nichtsdestotrotz. Äh, noch eine Sache. Hm? Diamantes ist sechs Meter gesprungen. Nun selbst Rafim schafft das nicht. Ich bin erstaunt, ist das auf seinen seine mindere Begabung der Zauberei zurückzuführen? Nun, er ist viertel Magier, und soweit ich informiert bin, ist er in der Lage, einen Teil dieser Begabung in körperliche Eigenschaften äh, umzulenken. Äh, da fragt ihr besser den Elfen. Hm. Ja, vielleicht. Das ist nicht euer Kernkompetenzgebiet. Äh, nichtsdestotrotz, es, es hat mich einfach gewundert, er ist zweimal über die gesamte Straße gesprungen. Es ist äh, unmöglich, ich selbst hätte vielleicht einen Meter springen können. Das ist äh, nahezu lächelt. Das ist äh, Egal, ich, ich bin einfach verwirrt davon. Ich habe so etwas noch nie gesehen. Seltsam, seltsam. Ich würde Diamantes auch den letzten Bolzen in die Hand drücken und ihn anschauen. Ah oh ja, Diamantes. Ähm, Marex hat noch mal irgendwas erwähnt. Darüber müssen wir aber sprechen, wenn wir wieder da sind. Ja, okay, aber scheiße. Bist du dir sicher, dass das hier überhaupt ein Heiltrank war? Das Gesicht von Diamantus ist mittlerweile ziemlich weiß geworden. Lass mich einmal schauen. Ich gucke mir die Wunder genommen an. Soll ich Anatomie würfeln oder? Heilkunde ja klar, Wunden? also Heilkunde Wunden kannst du machen. Anatomie, je nachdem wie tief du möchtest. Also möchtest du dir die Wundränder angucken oder das innere Gewebe? Das innere Gewebe schon. Naja, also wenn du meine fachmännische Meinung wissen möchtest, das sieht nach einer Armbrustwunde aus. Ja, ihr habt gerade den, Armbrust, den halben Armbrustpotzen in der Hand, das ist nicht schwer dort zu schließen. Aber was sind das denn hier für Symbole auf denen? Haltet doch einmal still. <lacht> ich, guck mir, ich guck mir die tiefem mal an. Ja, also was du auf alle Fälle findest, sind äh, die Überbleibsel ähm, von dem abgebrochenen Widerhaken. Und ähm, das wäre ein magisches Metall. Hm, ein ungewöhnlicher Bolzen. Ich zeig doch einmal. Ja, hier. Ja. ja, ich würde mal den Bolzen angucken. Vor allem diese Runen. In welcher Sprache, in welcher Schrift sind die? Ähm, das sind wohl... Ja, müsstest du mal... Welche Sch Schriften und Sprachen hast du? Äh, viele. Äh, ähm, Tayad. Zayat die... <lacht> ist ähm. es nicht lass mich kurz gucken, äh, also so, Schriften. Imperial, Krim, Kuslika, Zeichen, Marge Glyphen, Trollische, Kunstbeschef, Tlamydia, Untermine, Zayat, ne. Akanil, Nandorium. Nein, nein. Ja, dann ist es dir unbekannt. Hm. Aber du kannst das äh, Metall auf alle Fälle, also das ist dir mit deiner metallurgischen Kenntnis, das ist Mendorium. Das ist Mindorium, eine sehr ungewöhnliche Wahl, eine sehr teure Wahl für einen Bolzen. Naja, also man kann dem Mann viel vorwerfen, aber nicht, dass er arm ist. Naja, was sind auf mir geschossen? Mit Bolzen. Und deswegen funktioniert der Heiltrank nicht? Und ich vermute, auf diesem Bolzen lag noch ein Zauber. Hm. Naja, bist du in der Lage herauszufinden, welcher? Weil Zauber gibt's ja ein paar mehr. Ja, Sekunde. Ich würde nochmal genau jetzt diese Wunde angucken. Das ist wahrscheinlich da ist am ehesten, was zu finden, und wird dann auf denen ein Odem wirken. Im Odem äh, kann ich ja prinzipiell erstmal die äh, Typen, der, der, die das erkennen. kennen. Die das ne? möchtest du herausfinden. Genau. Ja, dann würfel doch mal dein Odem auf die Wunde. Lass mir dabei Zeit. Sekunde. Wer hat denn auch akanil Loser? Loser haben Arcaniel? Also die Merkmalskenntnis ist auf alle Fälle ähm, Antimagie, die da wohl drauf lag, und ähm, ja Heilkraft wiederherstellen, sowas in der Art. Also du würdest vermuten, dass das ein reversalisierter Balsam ist oder irgendwas zum Aufhalten von Heilkraft, was da drauf liegt. Hm, ein sehr ungewöhnlicher aber Ich glaube, ich hatte so etwas schon mal in den schwarzen Landen erlebt. Dort sind die Bolts mit einem, nun ja, einer Art Antimagie gegen Heilmagie ausgestattet worden. Sehr teuer und sehr exklusiv. Ich vermute mal, dieser Magier kommt aus diesen Landen vermutlich dran. Ist das genau das, was ich denke? Achso, ich, ich, ich, ich, kann, ich kannte kann. diesen Magier nicht. Es war ein Magier aus, vermute einer Fasara aus anwesend der Magier ist mir egal, aber ich kann mich jetzt nicht mehr heilen. Nun ja, dieser Zauber verfliegt nach einer gewissen Weile. Ich kann euch nichts genau sagen, ich kenne diesen Zauber selbst nicht. Ich fürchte, ihr müsst aushalten und die Wunde so gut es möglich verbinden. Naja, also ich, ich wurde mal mit so Messern geschnitten, das ist halt auch ewig nicht oh geheilt. Oh ja, ich kann mich daran erinnern. Oh. Aber, aber da müssten wir den kleinen Jungen noch machen, die ja, heißt ja normal. Ihr ja, dieser von Isinde gesegnete Junge da. Oder äh, -Reine. Ach, von Perreine meint ihr? Äh, ähm, äh, Leertmann Genau dieser. Ich denke, diesen müssen wir nicht hinzuziehen. Äh, ich denke, nach einem Tag müsste die Zauberwirkung verflogen worden sein. Also spätestens morgen könnt ihr euch wieder heilen. Hm. Halt ihr so lange durch? Ja, aber wir wollen heute los. Daran sollte sich nichts ändern. Nun, dann solltet ihr eure Verbände sehr gut verbinden. Stimmt. Wenn Serpentilio und Beutax einmal aus dem Alchemielabor nach draußen treten, auf das Hauptdeck hinaus, dann könnt ihr, während ihr euch auf den Weg macht, die anderen drei abzuholen, schon erkennen, wie in der dunklen, winterlichen Hafenlandschaft von Pericom Uh, wohl eine kleine Aufmarsch stattfindet und ihr seht dort die tatsächlich die helle Hellebadiere, die Markgräflichen helle Hellebadiere, uh, die da wohl mit 20 Leuten nach und nach Aufstellung nehmen und sich dann in Reihe und Glied über den Pier in eure Richtung aufmachen. Lasst vielleicht die Planke einholen. Ich gehe dir mal das Bescheid sagen, dass sie gekommen sind, um ihn zu holen. Ungut, ungute Planke einholen! Und wer Also der Benilo kommt 30 Sekunden später in die, in die Karate rein. Ähm, jemand ist. Ich will euch nicht beunruhigen. Ja, aber aber ist bin ich schon. Ich glaube, dass das nicht noch viel mehr geht. Jemand ist hier, um euch zu sehen. Ja. Und wer? Ah, ihr wisst schon. Leute mit spitzen Stöcken. Naja, auch das grennt ist jetzt, ist jetzt nicht so mhm. weit ein, wie ihr vielleicht glauben möchtet. Ich schaue einfach mal aus der Tür hier raus. Sehe ich diese ganze Formation da hinten auch? Ja, selbstverständlich. Also wenn du dich jetzt äh, an ein Fenster stellst oder ein Bullauge beziehungsweise dann auch nach draußen trittst, dann kannst du das auch äh, selbstverständlich erkennen, wie die sich da gerade in Reihe und Glied äh, mit ihren Baden äh, vor der Brust in eure Richtung aufmachen. Naja, ich äh, nehme die mal ähm, in Empfang. Ihr könnt euch ja... Äh, ja... Äh, Überlegt euch was. Nun scheint es, also müsstet ihr euch nass machen. Ich schwimm doch hier nichts. Ich fliehe doch nicht über den Hafen, wecken wie ein dreckiger Hund. Was sollen die mir? Habt ihr einen Beweis hinterlassen? Gut. Ich habe noch alles bei mir. Im Namen. Das Markgrafen Rondrigan Paligan, befehlen wir euch, lasst die Planke runter. Im Namen des Markgrafen Rondrigan Paligan mischt euch nicht in interne Ermittlungen ein. Und ich würde ähm, meinen Schrieb von ihm hervorholen und vorzeigen. Ich bin auf Befugnis von Rondrigan Paligan herausragender und ähm, mit besonderen Befugnissen ausgeschalteter Inquisitor zwecks der <coughs> Klärung gewisser Umstände. Mischt euch nicht in diese ein. Ihr versteckt einen Mörder. Naja, da müsst ihr jetzt runter. schon. Also, ich lasse die Planke runter und stelle mich ans Ende der Planke und würde einfach auf die Planke mich draufstellen, auf ihn zugehen. Ähm, Da müsst ihr jetzt schon genauer werden, weil Mörder bin ich schon. Wir suchen nicht euch. Naja, deswegen frage ich euch ja, dass ihr mal genauer werden solltet. Ihr versteckt einen diamantes Monterey unter euren Männern. Er ist ja, angeklagt des Mordes der Hüvilla, Marix Fuchsecker und eines Offiziers Nebelklang. Aber, aber Hüvilla ist doch am Leben. Hüvilla ist heute, ach, heute Nacht gestorben. Oh, was? Was? Ja, was? Sie hinterließ einen Abschiedsbrief, der relativ deutlich war. Nebelklang ist tot? So, Herr Boltax, das ist eine Geschichte für später. Sie hinterließ einen Abschiedsbrief, wo sie auf ihren Mörder hinweist. Dem ist so. Naja, ihr wartet hier mal. Und ich suche den Mann. Beeilt euch. Im Namen des Markgrafen. Ja, ja, ich bin auch so Markgraf. Im äh, Namen des Markgrafen, wir werden unser Bestes tun, um der Gerechtigkeit Genüge zu tun. Mit diesen Worten würde ich wieder vor der Plange runter gehen. Den Typen, der ja die Plange ausgelassen hat. Ihr ja, holt ihn mal wieder rein. Ich muss jetzt den. muss Diamantes suchen. Irgend so eine Villa ist gestorben. Weiß ich doch nicht. Appel, mir weiß das doch sicherlich, oder? Diamantes. Ja, was, was ist ich... mit ihm? Naja, aber ich, ich spreche zu Rafi. Ihr habt ein Gas. Was ist denn jetzt passiert? Soll ich mit Appel, mir über die Situation sprechen, wenn ihr das klärt? Nee, naja, welche Situation? Naja, offensichtlich ist Nebelklang tot. Naja, offensichtlich ist hier gar nichts, Boltags. Das weiß ich. Oder wo woher willst du das wissen? Glaubst du, die 20 Ampelmänner da vorne wissen es besser als wir? N Nein. Aber das wenn ist, das äh... die Anklage ist, dann müssen wir uns doch damit aus. Ah, ich spreche mit Abelmir, der kennt sich am besten vor Gericht aus. Äh, du suchst Diamantes und ähm, dann sind wir in einem Viertelstundenglas wieder hier. Ja, so groß ist das Schiff ja nicht und wir wissen ja, wo die sind, also das sollten wir schaffen. Mit diesen Wort ja. würde ich hier nach oben gehen. Ähm, Diamantus, bist du hier? Ach, Abel mir, ach, du stehst ja immer noch hier. Mach die doch mal ja. nützlich. Boltax such dich. Sind die immer noch da? Hast ja, du Geld angeboten, Rafim? Noch nicht. Äh, du hast wohl irgendwie Nebelklanken ermordet und. Ach, da müssten wir eh noch drüber sprechen. jetzt aber, da kommen wir noch zu. Und Hivilla ist wohl tot. Ich ja. habe Nebelklang ermordet. Und damit Was ihr wir du Damit hätten wir rechnen können. Nicht das eine, das andere. Offensichtlich hat man die Frau aus dem Pick geräumt, um einen äh, passenden Sündenbock zu haben.